Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute stelle ich euch das Spiel Pass of the Warrior vor und Pass of the Warrior hat mich am meisten erinnert an diesen Sega Titel Streets of Rage, da äh, ist man quasi die ganze Zeit von links nach rechts gelaufen, soweit ich mich noch erinnern kann und ja, hat da einfach rumgeprügelt und äh, die Gegner halt gekillt und ja, sowas ist es jetzt in VR auch bei Pass of the Warrior und also mir hat es echt Spaß gemacht, ein cooler Titel, einfach mal abschalten und einfach nur ein bisschen rumfighten. Man muss nicht großartig dabei überlegen, einfach nur ein bisschen äh, kämpfen. Und äh, passt auf, Leute, ich habe mich wieder an der Hand verletzt, ich habe wieder gegen meine Wand gehauen. Äh, sieht man das jetzt hier? Da. <lacht> also da habe ich ein bisschen gegen die Wand gehauen eben und äh, muss sagen, es ist, ist nicht angenehm. Solltet ihr sein lassen. <lacht> Pass of the Warrior hat auf jeden Fall auch Cross -Buy. das heißt, wenn ihr das für die Oculus Quest oder die Rift S kauft, habt ihr das für beide Geräte, also echt genial. Und ja, das werde ich definitiv auch mal draußen mit der Quest testen, denn äh, da habe ich keine Wände, keine Angst, irgendwo gegenzuschlagen und dann kann man richtig, richtig hart fighten, ohne wirklich Angst zu haben. Okay, ich haue jetzt gleich gegen die Wand. Ich habe es die ganze Zeit befürchtet und dann ist es auch eingetreten. Shit happens. Schauen wir uns mal ganz kurz die Seite an. Und ja, das Spiel kostet 20 Euro. Finde ich echt okay. Der Entwickler ist äh, Twisted Pixel Games. Und die haben ja auch schon das Spiel Defector gemacht. Und äh, war ja auch echt cool. Also da haben sie echt gezeigt, dass sie gute VR-Games machen können und äh, entwickeln können. Von daher, ja, passt ganz gut. Genau, das wäre jetzt die, die Version ohne VR. <lacht> Und ja, dann ist man mitten im Game und äh, kann loslegen. Und ja, wir haben verschiedene Gegnertypen. Ich habe jetzt, ich glaube, zwei Stages habe ich äh, gezockt. Und äh, ja, da kommen einmal diese, diese komischen Rocker oder was das auch immer sein soll. Und äh, dann kommen Rollergirls <lacht> danach. Äh, es ist ganz witzig gemacht. Den, äh, die letzten Endgegner habe ich halt nicht geschafft. Ich muss auch mal schauen, wie ich das Video jetzt auf jeden Fall cutte. Aber wer auf, auf einfach ja, Brawlerei steht, einfach nur fighten, ohne groß nachzudenken, der ist hier richtig bedient und macht mit 20 Euro auch nichts falsch. Also äh, ich kann das uneingeschränkt empfehlen, also mir hat es Spaß gemacht. Es wird bald noch einen Mehrspieler-Modus kommen, wie der aussieht, weiß ich nicht. Ich hoffe ja mal, dass es ein Koop-Modus wird, denn äh, in Koop wird das mit Sicherheit richtig, richtig äh, Spaß machen. Denn äh, ja, PvP weiß ich jetzt nicht, könnte natürlich auch funktionieren. Wäre natürlich cool, wenn es äh, beide Modis gibt, einmal Koop und einmal PvP. Aber äh, ja, das ist eigentlich so eine Koop-Sache und äh, da freue ich mich drauf, wenn es dann rauskommt. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es in Koop rauskommt, werde ich definitiv äh, dazu auch ein Video machen mit irgendwem, mal schauen mit wem, derjenige der Bock hat und ja Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Path of the Warrior und ich habe eben mal schon ein bisschen trainiert und bin schon warm, <lacht> echt anstrengend das Game, aber ja, echt cool gemacht, gefällt mir und wir gehen jetzt einfach mal kurz in die Optionen, dass ihr mal das auch seht. Und hier können wir uns aussuchen, welche Drehmethode wir benutzen wollen. Ob stufenlos oder Snap-Turn. Ich bleib bei Snap-Turn. Mach 45 Grad. Drehen auf einer Stelle. Beim Drehen wird die Bewegung automatisch gestoppt, um Unwohlsein zu reduzieren. Nee, lass mal so. Interpoliertes Drehen. Erlaube Interpolation. Lass mal auch aktiviert. Blickrichtung, Bewegung. Die Blickrichtung wird bei Verwendung des linken Daumsticks an die Bewegungsrichtung gekoppelt. Hybrid ausgewählt. Dann lassen wir einfach so. Die Laufbewegung könnte ein bisschen schneller sein. Den lassen wir mal so. Und Drehen erlauben auch. Drehen und Bewegung lassen wir auch aktiviert. So, dann haben wir hier noch Audioeinstellungen. Ich habe die Musik mal ein bisschen runtergedreht, weil es ziemlich laut war. Also jetzt fürs Intro auf jeden Fall. drehe ich jetzt wieder ein bisschen höher. Don't shoot. Please help. So, Daten können wir einfach unseren Spielstand löschen, ist auch ganz nett gemacht. Dann kann man hier, wenn man irgendwas probiert oder so, nochmal direkt zurück. Safe-Slots wären natürlich schöner, wenn man hier drei Safe-Slots hat. Und ich würde sagen, wir spielen es einfach mal. Ja, mehr Spieler kommt demnächst noch, da freue ich mich drauf. Macht mit Sicherheit mehr Spaß. Ja, Einzelspieler. Jetzt können wir uns die Figur aussuchen. Wir sind der hier. Bestätigen. Und jetzt machen wir uns noch einen Tupac, bestätigen unterbrechen das laufende Programm mit dieser Eilmeldung. Chaos regiert heute Abend in den Straßen von Rage City. Die Myraden von Gangs in Rage City, früher stets im Krieg miteinander, haben sich unter einen neuen mysteriösen Gangsterboss namens Mr. S verbündet. Gangster sind nun omnipräsent in Rage City und entfesseln eine neue Welle des Terrors. Die Polizei von Rage City ist überfordert. Die Öffentlichkeit schwebt in Gefahr. In der ganzen Stadt wurden Unschuldige entführt und mit Zeitbomben versehen. Kann jemand diese Verbrechensflut ein Ende setzen? Kann jemand die Stadt retten? Yes, we can! <lacht> ja, dann räumen wir mal auf hier, oder? Dann müssen wir mal den Stuhl hier. Mann! Ja. So, wir können treten. Und links und rechts und links und beide. <lacht> so, der kriegt jetzt hier einen Uppercut. Grab und. Die erste Welle geschafft. Na, komm her. Come on. Und eins ob hinter uns nichts ist hier ich habe beim training mal gegen die wand geschlagen war auch wieder ganz ein tolles erlebnis muss ich sagen das kann man hier Oh, da hat da yes wo ist er hingerutscht ah. links rechts und <lacht> Over here. Oh. Komm. Erstmal eine Wurst gönnen, oder? Gehst du kaputt? Ich dachte, die hätten wir freigeschaltet. Jetzt. Ha! Verbrennen alle direkt. Zu Stau. Oh, Messer. Boah, ein richtiges Rambo-Messer hier. Ja. Komm! Da ist auch noch einer, okay. Ah! Oh. <lacht> help! Da, da höre ich irgendwo Help. Hau, oh, Billardtisch. Ja, komm, ich helfe dir. Komm raus. Yes. Willkommen in der Küche. Gucken wenn wir mal jetzt hier ein Grappling können hier. Alles okay, gar nicht brutal. Ah, Keine lässt sich mit meinen Fäusten hier ein. Verbrennen. So, Pizza machen. Komm. Weißt <lacht> ja wie bei Hintel und Gretel. Okay, das ist jeder einer, den wir retten müssen. Thank you so much. Kein Problem. Dafür sind wir da. Web, web, web. Oh, Billigkugeln. Komm. Jawoll. Ching, Ching. Oh, wir sollen raus, okay. Okay, da kommt ein harter Brocken, glaube ich. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, was der, was der so drauf hat, der Kerl. Komm! Oh, der Komm! Junge, ah. oh. pass auf der Warrior! Mein Gott, da kommt ja gar nichts. mal hier weg so zack dieser messer durch die fresse gezogen so der baseball den, den schnappen wir uns doch mal oder ja lass mal laufen da hast du das messer junge der legt sich nicht noch mal mit uns an glaube ich Wie siehst du denn aus, Alter? Oh, von hinten kommt einer. Und zu. So, oh, jetzt gehen wir mal nach hier. Oh, Nagelbrett. Nagelbrett. Was ist hier mit? Der ist, der ist, äh... Da ist es. Ah, der blockt. Okay, macht doch Den müssen wir jetzt ausschalten noch. Und tschüss. Vom Schlag. Vom Schlag. Herr <lacht> voll. <Tom. Jawohl. lacht> Hast du nicht kommen sehen, ne? Guck mal, links jetzt, links. Nein, rechts. <lacht> verarscht. Rechts, links. Linkes Bein. Nein, rechte haus Faust. So. Mann, der hau ich alles aus der Schnauze raus. Und links, und rechts, und links. <lacht> du bist böse. Okay, die kann ich, die kann ich mir weiter greifen. So, jetzt habe ich nur noch den. Einen Onkel, ja. Hier könnt ihr nicht parken. Nur für Behinderte. Was für eine Waffe? Oh, die sind... Die sehen jetzt beide gefährlich aus. Oh Gott. Okay, die werden schwer. Beide gleichzeitig. Ich muss jetzt erstmal den ausschalten da Okay. Der lebt immer noch. Komm. Das war die Wand. Danke. Die Feuerfaust hat wieder zugeschlagen. Wohin? Wohin? Was fight? Hab ich hab' gewartet, du Lappen. Siehst ja aus wie so ein Ist klar! Ist klar! Alter! Schnell müde der Kerl, wa? Ah, komm du Lappen! Matrix-Style! <laughs> <laughs> <laughs> no, no, no, no, no, no. no. Oh, come. Come <laughs> Jetzt komm wieder runter, genau. Lass uns mal kämpfen wie Männer. Wow, der hat gesessen. Okay, war gut. Ach, ist er wieder. Mach schon Aha. Kein Problem Kein Problem Ja, ja, ja So, Drei Messer müssen wir bestimmt haben, dann können wir den bestimmt pflegen ja. Einen kleinen Sack mehr hier, ne? Ich sehe jetzt nichts. Also unsere Energie geht langsam dem Ende zu. Oh Gott! Okay, wir müssen nah bei dem dranbleiben. Viel hat er nicht mehr. Den müssen wir müssen mal doch jetzt holen. Ah, werf schon deine Messerschen. Könnte ich das auch mal machen so. Punch! Nehmen! Werfen! Ah. Oh come on! Das hat er jetzt schon drin, der Sack. Get over here! Ja, verpisst euch! Meine Stadt. Neue Objekte in der extra -Galerie. Okay. Machetensturm. Das können wir ja mit, mit der Uhr da uns dann quasi auswählen. Okay. Oh, schlag doch keine Frauen! Kann man doch nicht bringen! Okay, die werden natürlich auch besser. Guck mal, deine Freundin da Kopfschmerzen. Ich auch jetzt. Du ja, oh. To the moon. Und noch viel weiter. Okay. Einen hauen wir jetzt gleich in die, in die Waschmaschine rein. Und rein da. Einmal 90 Grad bitte. Der Sturm ist cool. Gefällt mir. Und wo muss ich hin? Ich sehe kein hell. Doch, da hinten sehe ich was. Help me. What took you so long? Ja! Und du gibst mir eine Melone hier. Schau, dass man die immer erst später nehmen kann, wenn die schon fast am Ende sind. Alter. Okay. Ende mit euch jetzt hier So, eine Axthatze bist du dann dicke einmal durch ja ja, rutsch einmal vorbei du bist müde oder springen müsste man noch können das wäre cool <lacht> Thank Komm ja. die Slam. Wir sind aber nicht witzig. Ist hier nichts, wo man die grillen kann oder so, ja. Zwei so dicke Brummer, oder was? Oh, da nass vorne. Wow. Du sollst das lassen! mal ein bisschen abhauen hier. Oh. Okay, die braucht nicht mehr viel. So war für dich. Haha. <lacht> <lacht> Was war jetzt? Oh Gott, ein Gegner <lacht> Wow, die sind schnell Die sind aber fies, du! Der feigen Schweine. Okay, wo geht's hin? Wo geht's hin? Voll crazy. Der Ihr misst hier Na komm holt euch eine um. Mist, Scheiße Oh, Lauf, Lauf, Lauf! Jetzt geht's wieder los. Die sind schnell ey. die Psycho-Schwestern. Ah, Viele Energie haben wir nicht mehr. Holt euch da oben eine Schnecke. Genau. Das man nicht. Naja, das war's. Ja Leute, ich hoffe euch hat das Video hier gefallen. Das war Pass of the Warrior und ja, also mir gefällt's und ich freue mich tierisch, wenn Mehrspielermodus rauskommt, dann kann man äh, in Koop mal gegen diese Typen kämpfen. Macht natürlich mehr Spaß. Ich weiß nicht, Mehrspielermodus ist hoffentlich Koop gemeint. PvP wäre natürlich auch gar nicht so schlecht, aber äh, Koop wäre hier echt passender. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und ja, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut da auf den Abo-Button, würde mich echt freuen. Die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert über neue Videos. Und ich gehe jetzt duschen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.